Du sag einmal, kann der Emil in die Zukunft schauen? Na, der Emil schaut eher in die Vergangenheit. Ja, aber das kann doch jeder. Aber der Emil kann aus der Vergangenheit die Gegenwart ablesen. Und die Gegenwart war früher die Zukunft. Also, es gibt ja uralte Texte, die sind aber so dermaßen kryptisch, du kannst mehr oder minder alles eininterpretieren, wie zum Beispiel beim Nostradamus. Hm? Schon, es gibt aber auch jüngere Texte, die sind doch schon eindeutiger. Hab keine Angst vor Dunkelheit, frag nicht, wohin wir gehen. Wir stolpern einfach vorwärts durch ein weiteres Jahrzehnt. Mit vollem Bauch und leerem Kopf auf einem Auge blind, auf der Suche nach Zufriedenheit und irgendeinem Sinn. Findest nicht, dass das jetzt nicht ein bisschen ist kryptisch ist? Du bist das noch eindeutiger. Können wir machen. Im Trüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockne an der Steuer vorbei, auf die Sandbank bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen, Geldwäscher und Zuhälter, die warten schon. Bordellkönig, Spielautomatenbaron, im hellen Licht, niemand muß sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu schmücken. Und eitle Greise präsentieren sich keck, mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Okay, also da wird's jetzt schon schwerer, das Mist zu verstehen, aber es ist ja eine Verflucht noch an der heutigen Zeit dran. Ha, da hab ich noch was Schönes für dich. Die Welt ist eine Heilanstalt mit lauter schweren Fällen, die alle glauben, frei zu sein in ihren Gummizellen. Die erste Klasse liegt bequem, lässt sich das Beste schmecken, die zweite Klasse zahlt dafür und die dritte, die muss verrecken. Die Dummheit, die ist schuld daran, dagegen gibt's kein Mittel, kein Konzept und kein Rezept, da hilft kein Ärztekittel. Die letzte Chance, die liegt bei uns, wir müssen uns beeilen, denn das, was uns zur Zeit bedroht, kann man nur selber heilen. Jo, und in die Richtung gibt es viele, viele Beispiele. Ja, aber wie kann denn das sein, dass das alles schon so lang bekannt ist? Ich Man mein, hat sich in den letzten Jahrzehnten da tatsächlich gar nichts verändert? War es war wirklich schon immer so? Ich würde eher sagen, es hat nie einer zugehört. Toi, toi, toi. toi.